Das sind Stefanie und Martina. Stefanie und Martina spielen nicht mit großen Murmeln, sondern haben Skulpturen, Steinskulpturen ausgepackt und schauen, dass sie sie jetzt transportieren können. Außerdem gab es auch im Kreishaus weiße Sockel, die zunächst mal durch die Gegend gerollt werden mussten, damit es weitergehen kann. Und die große Chefin musste dann von außen kommen und gucken, ob auch alles richtig steht. Und dann muss man einfach sehen, man muss seine Mitarbeitenden grüßen und schauen, ob auch alles steht, so wie es sein soll. Das war ganz schön Arbeit, hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht. Worum geht es eigentlich? 32 Steinbrocken sind unterschiedliche Leben und Formen eingehaucht worden. Lebendige Steine aus dem südlichen Afrika werden vom 6. Juni bis 8. August an drei Orten in Luckenwalde ausgestellt. Ein Kunstliebhaber hat sie Künstlern im Land abgekauft, um ihre Familien zu unterstützen. Hans-Dietrich Hübert, so sein Name, hat die Skulpturen dann dem Friedenszentrum geschenkt, um mit ihrer Hilfe über Simbabwe zu informieren. Ein Land, in dem aktuell Mütter gezwungen sind, Kinder auf nur eine Mahlzeit pro Tag zu trainieren. Es fehlt an allem. Die Skulpturen sind Botschafterinnen. Sie möchten informieren und ihren Beitrag zur Linderung der Not leisten. Wer sich eine der Skulpturen zum Beispiel in den Garten stellen möchte und sie käuflich erwirbt, besitzt nicht nur wunderschöne lebendige Steine, sondern unterstützt damit auch ein Projekt in Zimbabwe. Neugierig geworden. Die Skulpturen in der Bibliothek und im Kreishaus können von außen betrachtet werden, inklusive der Infotafeln. Wer zu den ausgestellten Skulpturen auch ein ausführliches Infoheft lesen möchte, findet dies in der Johanneskirche, Montag bis Freitag von 10 bis 12 kann es auch gerne mit nach Hause nehmen. Bald werden gemeinsame Rundgänge zu den drei Ausstellungsorten angeboten, mit abschließender Reflexionszeit in der Johanniskirche. Der Weg startet an der Bibliothek am Bahnhof Luckenwalde, von dort zum Kreishaus und dann zur Johanneskirche. Wann diese stattfinden werden, wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite des Friedenszentrums, in der Presse, nach Auskunft, nach E-Mail-Anfrage e oder einfach anrufen. Und nicht vergessen, viele Spinnenweben halten auch einen Löwen fest.